Ja, hi und willkommen. Mein Name ist die Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, ich habe hier meinen treuen Knüppel mit den Nägeln, die da reingehämmert worden sind. Ist das nicht normalerweise andersrum? wir sollen das Schaden machen, ey. Ich gebe dem blau Fleck mit den mit den Köpfen von diesen Nägeln, Weil ne? ja, ähm, wir sind immer noch hier mit den Quests mit den Nebenaufgaben hier und am und ja, erst abgeschlossen, ruhen Frieden. Da müssen wir zum Friedhof. Genau hätte ich vielleicht dann denken sollen, da hätte ich schon irgendwie den Weg dahin laufen können. Aber was soll's. Ähm, dann gehen wir erstmal hier die Quest holen. Ich habe jetzt weiß nicht direkt die, äh, die Quest gestartet, nachdem äh, die Aufnahme gestartet, nachdem der Ladebildschirm weg war, ohne mir irgendwie weiß ich nicht Gedanken zu machen, wo war ich nochmal oder <lacht> mich vorzubereiten und was weiß ich. Ja, ja, einfach auf gut Glück angemacht und ja, jetzt sind wir hier. Ähm, dann gucken wir mal. Wir haben ja noch eine Quest bei diesen Kindern. Wahrscheinlich wird dann auch die letzte Quest hier, also letzte Quest, die elfte. Ich nehme an, das sind alle Quests die ich jetzt hier machen kann. Ne? Wieder hier sechs Stück, ne? keine Ahnung, oder mehr, weil sie nicht. Aber jetzt noch eine Lücke. Ich nehme an, die wird freischalten, wenn ich diese Mission erledige. Ne? Wir konnten eine ganze Weile nicht mehr Kistenkrieg spielen, aber jetzt geht es wieder los. Das verdanken wir dir übrigens vor dem Bürgerhaus. Sitzt ein alter Mann, der traurig aussieht. Er sagt, er sucht einen Alleskönner. Ich den den schon aufgesucht oder auch nicht. Okay. Dadurch habe ich gerade gesucht. Was geht? Hey Claude, du kommst gerade richtig. Wir spielen nämlich Kistenkrieg. Wer die meisten Kisten zerstören kann, wird zum Helden unseres gekürt. Das klingt ja voll aufregend, Aber dich lassen wir ausnahmsweise mitmachen. Ähm. Mori Medaille Trostpreis magisches Zahnrad, Mondsichel sichelt Okay, ich brauche 30.000 Punkte. Gott, äh, nämlich irgendwie an Kingdom Hearts, wo man diese Krüge zerstören muss. Äh, so viele Kisten wie möglich für jeden zerstörte Kiste gibt es Punkte, betreffend die Punkte für einen erfolgreichen Abschluss. Natürlich jahren von Kisten haben unterschiedliche Festigkeiten die Effekte und bringen unterschiedliche Punktzahlen. Stärkst auf eine blaue Kiste, lädt die Atb-Schleiste stark auf. Du kannst du nur die Waffenfertigkeit der ausgerüsteten Waffe und den Mutangriff anwenden. Verlängert sich die verbleibende Zeit bei Roten und das war's. Okay na dann mal los äh. ja, aber ich hoffe mal wieder neu auf ne? Ja, da war ja ein neuer angriff Mal los. Ja, ja. ja der Rundumschlag soll vielleicht einsetzen. Dann haben wir schon mal 10.000. Aber ja, daneben. Da waren Rotkisten. noch mehr Dings. Mehr Zeit. Boah, geht noch mal kaputt. Ah, oh, was ist das denn? So, machen wir mal den, ja. So, macht das Ding schneller fertig. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Noch so, mehr Zeit. 3000 punkt kriegt auch hin oder hast äh. du ja gerade so ein knüppel ausgerüstet habe ne? dann. war weiter vielleicht finde ich mal so rote dinger ja das geht kaputt ich will die rote das sind wahrscheinlich nur zehn sekunden aber was soll's Alter! Kaputt! Jawohl, habe ich noch erreicht. Und 30.000. <lacht> ich habe sogar nur erreicht. Oh, schön. 30.000 Punkte genauso wie ich es geplant hatte so ein ergebnis habe ich noch nie gesehen das hat spaß gemacht oder kommt bald wieder magische zahnrad Moogle-Medaille. ich habe jetzt so viele sachen bekommen ich habe aber gar nicht gesehen was ich alles bekommen habe weiß ein magisches zahnrad ist das hier irgendwo hier irgendwo weiß hat doch nicht magische arm reif nee. magische Zahnrad. ein wundersames zahlen dass sich die umwandlung von magie in dynamische kraft angetrieben wird was soll das bedeuten also kann man sogar mehrere kaufen anscheinend so kann ich mal gucken, was für Dinger man hier bekommen kann. Du kannst immer zum Spielen kommen. So, mond ist, man habe ich nur bekommen. Wo geht Medaille könnte ich jetzt hier farmen, aber nee, was ich habe schon gezeigt, was ich kann. So, dann zeigen wir mal und zwar äh, falsches Menü. Da so, dann haben wir schon abgeschlossen. Gut, der Engel des Slums. das sind eine Menge Punkte da, die ich machen muss. Ja, wenn wir schon mal hier sind, ne, machen wir halt auch ja, nichts anderes zu tun. Ne? Schaut euch mein Knüppel an. Irgendwie stecke ich immer diese dieser Einstellung ein fast und fest. Warte mal, ich habe noch ein magisches Halsdruck oder irgendwie sowas bekommen, ne? so was bekommen. ich vielleicht auch mal angucken, mir ja, das hier okay. Ich habe zwei von den Dingern. Also, irgendwann, wenn ich mich auf eine festen Truppe oder so äh, zurechtlege, wo ich immer nur ein Charakter spiele, dann würde ich mal sagen, wird das irgendwann sehr nützlich. weil Die Charaktere die ich nicht steuer werden dann stärker. Aber im Moment tue ich noch ein bisschen rumprobieren und so. Hi. Quest. Ähm. Darf ich kurz um Verzeihung bitten? Du bist nicht ganz zufällig dieser Alleskönner, oder? Doch. Mein Name ist Damon. Ich bin Reporter beim Blatt des Lebens. Zu euren Diensten. Blatt des Lebens? Das sind doch die, die ständig verleumderische Artikel über die Slums schreiben. Ich muss doch sehr bitten, junge Dame. Wir informieren die Menschen nur über die unschöne Realität in den Slums und stellen die Frage, wo soll das hinführen? Wie auch immer, wenn möglich würde ich denn alles, können gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Hast du schon mal vom Racheengel der Slums gehört? Dem Meisterdieb, dessen Identität niemand kennt. Er bestiehlt Personen, die mit Shinra in Verbindung stehen, schickt ihnen eine Ankündigung und durchbricht alle Sicherheitsvorkehrungen natürlich kennen wir den er stiehlt von den reichen und gibt es den armen Was? Er weiß wie er sich das wohlgefallen kann das schwein steht fest. aber Dieb bleibt Dieb. er ist eine gefahr für die öffentliche ordnung ich habe mich der enthüllung seiner identität verschrieben das problem ist nur dass sich die slumbewohner in der sache wenig kooperativ zeigen seit sich herumgesprochen hat dass ich reporter bin will sowieso niemand mehr mit mir reden und da kommst du ins Spiel. Ich möchte dich darum bitten, Informationen für mich zu sammeln. Na oh gut. Ich sehe ja schon, wo ich bald hier nachfragen muss. Ja. Die Kinder aus dem Hähnchenhof kommen oft hier vorbei, um sich Oh, guten Tag, Mirei. Schön dich zu sehen, Ares. Hab schon gehört, dass du in Begleitung eines interessanten Herrn bist. Cloud, das hier ist Mireille. Sie weiß alles, was man über das Viertel wissen kann. Und das hier ist Cloud. Er ist Ex-Soldat und unglaublich stark. Der könnte nützlich sein. Ich hab schon von dir gehört, alles -Könner. Die Kinder des Helmchenhofs sehen zu dir auf. Und jetzt bist du im Auftrag vom Blatt des Lebens unterwegs und suchst den Racheengel der Slums, nicht? Das stimmt. <lacht> Ich liebe Gerüchte, musst du wissen. Was ich hingegen nicht liebe, sind aufdringliche Handlanger Shinras. Der Reporter und seine Story sind mir ziemlich egal. Ich will mehr über den Racheengel der Slums wissen. Das ist alles. Na, sieh mal einer an. Da ist wohl noch jemand dem Charme des Racheengels verfallen. Das passt gerade recht. Ich habe nämlich neue Informationen. Die muss ich mir aber noch bestätigen lassen. So lange musst du den Reporter vertrösten. Okay. Schon ich der zurück. Der wäre endlich Geschichte. Und hast du was für mich? Kann eine du Miray Angst ein. Sie hat gesagt, sie würde uns mit Informationen versorgen. Mirei? Die kennt doch jeder. Ich habe auch versucht zu bearbeiten, leider ohne Erfolg. Wie seid ihr bloß an sie rangekommen? Tja, hatte wohl gerade gute Laune. Können Sie schon etwas zu der Information sagen? Handelt es sich um einen Augenzeugenbericht? Oder wurden irgendwelche Spuren gefunden, die... Nein, nein. Wir wissen, wo sein Versteck ist. Sein Versteck? Das wird ein Knüller. Wo befindet es sich? Auf einer Anhöhe, am Ende einer gewissen Nebenstraße. Ein gottverlassener Ort. Eine Anhöhe an einer Nebenstraße. Ich breche sofort auf. Aber mir ist noch etwas anderes zu Ohren gekommen. In letzter Zeit sollen auf dieser Anhöhe auch Bestien gesichtet worden sein. Wie bitte? Nein, jetzt will ich doch nicht. schöne Brocken sein. Wild und angriffslustig. Mein vollen Respekt, dass du dich dahin traust. Äh, ähm... Diese Information muss ich mir erst noch von einer verlässlichen Quelle bestätigen lassen. Meine Pflicht als Journalist. Sie verstehen doch sicher. Hast du ja Glück. Den passenden Mann für die Aufgabe hast du schließlich schon, nicht wahr? Aber natürlich. Ich brauche noch mal Söldner Unterstützung. Würdest du die Anhöhe für mich... Das wäre aber kosten. Ja. Hm, wo ist denn das? Ja, das ist sehr weit. Ja, Schon die ganzen, sind alle ja mehr so viele Punkte übrig. Das sah nach mehr aus. Okay, äh, nein, nicht da lang, da lang. Ich kann aber sagen, wir gehen erstmal zum Friedhof. Da ist auch irgendwie so ein Bett in der Nähe. Da können wir uns dann, falls da irgendwas ist, direkt heilen und so, ne? Und dann gehen wir direkt zu dem anderen Dingen. Also wir sind ja fertig. Außer hier kommen noch irgendwie neue Sachen. Aber ja keine ahnung lassen wir halt erstmal hm. nee, schon gut ist nix nichts medaille ja vielleicht finde ich ja noch drei stück da kann ich mir noch mal zum so büchlein holen ich habe so irgendwie hat gefühl dieses Mogrikind taucht aber weil sie nicht in späteren stellen des spiels auf also nicht dass wenn ich jetzt hier nicht alles rechtzeitig wegkaufe dass ich dann irgendwie weiß ich nicht keine chance mehr ab irgendwie die sachen zu holen einer ich will das noch mal gucken so wenn ich jetzt so hingehe dann kann ich schon diesen angriff machen ich muss nur in diese angriffsform gehen dann kann ich schon so, so schwingen wie ein wie nennt man das Pitcher? Ne, Pitcher sind die werfen in Baseball, ne? Die Swinger, da sind die Swinger, die Swinger, der L.A. Lakers, was weiß ich? ich irgendwie ein YouTuber gesagt, was für ein Level sind die? Habe ich nicht, nicht gerade. Also, sieht man gar nicht. Wirksam Eis? Habe ich Eis? Ich glaube nicht, ne? gerade geblockt. Der Sound. So ähm, Störung. Ups. H. Ha. Wir hat mal mit Dings an. muss er mit äh, Viereck. Cloud fragt ja schon wieder. Oh Mann. Was? war ist gut. Der er schießt die ganze Zeit auf. Auf damit. War ja du. Okay, weck mich mal, jemand auf. oh mein gott äh, einer ball hat mich hier die ganze zeit immer mit diesen schlafen an ab ey. soll das jetzt echt sein hey junge auf konzentration Angriff macht ja gar nichts an schaden ich konnte irgendwie mehrmals angreifen, habe ich gesehen. Wow. Äh. Ich muss mich auch mal heilen kurz. Ah, das ist ja wohl voll unfair. hat ATB wird verbraucht, aber Schwertwirbel. Oh mein Gott! heute merkt mich jemand naja jetzt nicht schlapp machen oh mein gott ehrlich das ist so ein kampf wenn er irgendwie nicht vorher wusste, dass der die ganze Zeit eingeschleifert wird, ist, ist er voll unvorbereitet. Oh. Junge, muss das sein? Oh mein Gott! Ey. Das gibt's jetzt nicht oh mein gott Ey. Ja. ich habe genau gesehen ey. nein bitte nicht pause machen vielleicht ist mein limit voll Was macht er dann ey? Oh mein Gott! Ey. Oh mein Gott! Ich bin schon wieder eingeschläfert, ey, Junge. Das Ist ja überhaupt nicht nervig. da so, macht der unschuld hier. So, komm verdammt! die sind alle weg. Okay. Nee, du bist nur da. Ich bin bereit. Das wird so ich bin auch voll. Äh, Regener? Oh, er hat schon Dings. Oh, warte mal. gehen gar nicht schlecht so eigentlich. Bereit. oh Mein Gott, das war nervig. Dann haben wir in die Gegner ungemütlich. Irgendwie die ganze Zeit mit irgendeinem so Mist im Eck gekommen. Brauche ich nicht. Wir sollten zurück und Bericht erstatten. Nein, sollte man nicht Erstmal Sollten wir ruhen, alter. also wenn so ein knüppel schon irgendwie kleiner ist als den seine normalen schwerter ne? ähm, Irgendwas wollte ich machen ich habe es aber vergessen schon nicht so wichtig gewesen sein dann so dann machen wir die andere quest noch und dann sind wir glaube ich fertig hier, ne? müsste ich nur noch dieses ein gebiet hier aufmachen was hier ist so also dafür wusste ich noch einen schlüssel haben wäre sehr schön ach ja ich weiß ich wollte gucken was ich brauche um die sache hier zu lernen nach haltungswechsel mit angriff oder schwert wir betreffen okay das ist ja nicht so schwierig ich kann jetzt gar nicht mehr diese einen angriff machen ja wo ich weiß nicht so ein berserker hier am angreifen bin wenn ich drücke also meine haltung wechsel jetzt nur in diese pitcher nämlich nee, pitcher ich was weiß ich keine ahnung von baseball interessiert baseball in deutschland jedenfalls bonk alter naja war ehrlich du bist immer noch im links los Na gut gemacht. Wie habe ich denn schon wieder so viel ap verloren, Hält ja gar nichts aus, ey Oh. Bist du. Eine eisenkugel hat eigen eigenen HP. Ah Auch wie so ein normaler Gegner aus dem Spiel aus dem Original, ich mache den unglaublich wenig Schaden. Sich gerade Ich kann die Eisenkugel analysieren. Okay, das ist eine Menge AP 32 Erfahrungspunkte. Au! Du, Elender Das mir jetzt nicht, hier sind noch mehr Gegner. Oh Gott. Oh nein, nee. Ja, dieser blöde Status, da und Ich gehe langsam für Nüsse. So, kann ich jetzt die Eisenkugel auch noch analysieren. Ja, nee genau gleich nach B. Also nicht mal den hier weil ich will jetzt hier kurz mal machen. Au. war kurz da rein. So, jetzt gehe ich hier rein. Jetzt setze ich. Ich habe nicht Blitz ausgerüstet. Ach ja, war ich eine andere Waffe. Habe. Boah. Nicht zu so stehen. Ey. So habe ich überhaupt stehen. Aua. Aua. Kann ich flüchten? Nee. Geil. Ja und ich habe keine Dings. mal hochheilen. Nicht sterben bitte. das muss ich mich hochheilen. ein der bitte nervig vielleicht. Ja, gar kein Dingens hier. nennt man hat Stör. Stördingen. So. No, ich bin stumm auch noch das noch ja, ich habe Echo schirme ne? ja sieben Stück was jetzt habe ich Boah. so machen wir mal wir gehen auf mich mal gucken wie lange hat anhält unendlich an das wäre sehr gut wir gehen halt automatisch die AP deswegen kann halt nicht schlecht sein dass meine charakterie zu machen was soll ich jetzt machen? Verheerende Angriff. Ich sehe es ja. Er hat 95 abgezogen. Ich mache auch irgendwie sehr wenig Schaden. Ich hätte wahrscheinlich Blitz oder so ausrüsten sollen. Ja jetzt gehen wir da rein. Na, naja jetzt bist du stumm. Das gibt's nicht. nein, lass dich nicht treffen. macht irgendwie 1000 Schaden oder so. soll es nicht... soll den angesehen. Der tut automatisch die Kugel angesehen. Das es nicht. So, die kugel ist immer genau da so, ich muss limit einsetzen ah, die kugel die werde mal alles ab das ist auch voll kacke so, die ist immer noch stumm Nein, nein, nein, nein, nein. Ja, ich bin schon wieder verstummt. Ey. So, jetzt aber AeroArt, zweimal auf den, los. Nichts an Schaden gemacht, ey. Die ist schon wieder verstummt. Ja. Schockanfällig. Verstehe nicht, warum der manchmal diese Kombo macht, manchmal nicht. Okay, Iris hier. irgendwie voll nervig zu bekämpfen <lacht> oh mein gott dieser blöde status dinger ich kann mich doch ja nirgendwo so bewegen oder hat irgendwie fliegt und sie ich glaube sie macht sogar ein bisschen mehr schaden aber cloud block gefühl der kampf wäre viel einfacher gewesen wenn ich blitz ausgerüstet aber wir kommen mir schon wieder auf so warten ne so klaut hat sein limit aktiviert da kann man ja sag ich kann noch lange dauern der kampf habe ich so gefühlt So prinzip hier. Ja ich, sehr. hat für schon Potenzial hat. Irgendwie gar nichts. Okay, nächstes haben wir den ganzen Part damit gefüllt, ne? Dann können wir im nächsten Part irgendwie mit eine Story weitermachen. Oh, ja. ja, ja. weg von der der links voll so heilender winter war ja schon gesehen dann mach mal vision für drei arena zu und höht vorübergehend die full rate bringt jetzt nicht so hoch bin ich mich fragt jetzt habe ich drei atb cool und ich habe Echo, ich habe immer noch Dinge hier. So, da machen wir einmal den hier heiliger Magiekreis. Ja, und dann machen wir wieder Aeroa auf Gifthorn. Ja, voll weh getan. Ja. Haha ich merke gerade, ihr Limit schon wieder voll. Was? Nein, das mich raus. Doch jetzt, jetzt hat sie wieder Kraft. für sie da gegen den Ding an? Genau so viel. ich war einfach mal weg von ihr, ne? Hast ja nichts dagegen, oder? nicht von diesen dingern er treffen danke so ist das kritisch noch mal ich bin also davon ausgewiesen du weg da ich muss in den magie kreis rein Mein Gott, sie macht ja viel mehr Schaden als Cloud. Habe ich so gefühl Boom. ja, geh weg. Oh mein Gott, das war nervig. So, wer steht jetzt noch mal auf? Irgendwie so weiter Warnung des Racheengels. ja, das war anstrengend. Das scheint alles gewesen zu sein. Lass uns zurückgehen. Machen wir mal mach, mach. dieser Boss. Der war noch nicht mal irgendwie weit Nicht er war eigentlich tot langweilig. So jetzt, wo ich mir das so, so angucke, irgendwie. ne? Der war jetzt nicht sehr berauschend, war voll tot langweilig, war keine geile Musik im Hintergrund, man einfach nur ein Roboter, der um sich her ja, geblasen hat. So ja. Yeah. Ist das etwa eine Nachricht des Racheengels? Zweifellos eine waschechte Nachricht. Der Racheengel hat zugeschlagen. So so, das ist also eine dieser berühmten Nachrichten. Ein großartiger Fund. Irgendwelche anderen Spuren? Ja, ein Riesenroboter. Hier steht noch etwas geschrieben. An den lästigen Reporter von Shinra. Eigentlich hatte ich ja vor, dir eine ordentliche Lektion zu erteilen. Hast doch mal Glück gehabt, dass der Alleskönner an deiner Stelle gekommen ist. Aber fürs nächste Mal kann ich nichts garantieren. Spiel nicht mit dem Feuer. Eine Warnung vom Racheengel? An mich? Soll also heißen, dass sich die Bestien zerfleischt hätten, wenn du selbst hingegangen wärst. Du meine Güte. Was hätten meine Informationen dich umgebracht? Ich sollte besser aufpassen, wenn ich was sage. Schon gut. Mir ist zum Glück ja nichts passiert. Lassen Sie sich nicht davon beirren. Über Ihre Informationen aus den Slums würde ich mich immer freuen eine neue nachricht des rache engels sein nächstes opfer ist don corneo vom wallmarkt uh, das hat sich Don Corneo. den don sehen wir noch in dem spiel großer fisch das wird eine sensation sieh da moment wo haben Sie das, das war es dann wohl mit meiner bezahl oh, ich, ich frage mich. don corneo will ich im ja. remix sehen ich bin echt mal gespannt wie die hat das umsetzen hat in dem spiel das, hat, das ist nämlich sehr merkwürdig <tacht> Keine so nur geliehen. Ja. sehr beeindruckt. Dein guter Ruf kommt nicht von ungefähr. ich wurde geil, cool. eine Quest mit man abgeben bei dem alten Mann und dann sind wir ja fertig, glaube ich. Kann wir weitermachen, außer ich fängt ja noch irgendwie so im auf den letzten Drücker ein paar quests Ah. Ich stehe wieder in deiner Schuld. Eine Belohnung. Diesem Herrn hier habe ich viel zu verdanken. Na, und dir mittlerweile wohl auch. Also hier, das ist für dich. Nun nimm schon. Wir haben das ja, Grab deiner Frau oder. gepflegt und für sie gebetet. Ah, danke dir, mein Kind. Dank euch kann ich wieder ruhig schlafen. Ich hatte sogar schon überlegt, das Grab meiner Frau gar nicht mehr zu besuchen. Mit meinen schwachen Beinen wird das nichts mehr. Das habe ich mir immer wieder gedacht. Nur noch ein allerletztes Mal entschied ich. Und genau in diesem Augenblick seid ihr auf einmal vor mir aufgetaucht. Und allein schaffe ich es nicht mehr. Meine Frau hätte Verständnis dafür. Oh. Der Friedhofsschlüssel. Bring ihn, Moggi, zurück. Aber ich kann doch nicht... Warum bringst du ihn nicht zurück? Außerdem schuldet ihr mir 5000 Geld. 5000? Geld, Geld, immer nur Geld. Ich verstehe ja schon. Deine Hilfe brauche ich nicht mehr. Den Schlüssel bringe ich selbst zurück. Ach, was für eine Schande. Das ist die Welt, die Schimraus eingebrockt hat. Ich habe gerade für dich eine Mission erledigt. Ey. Was willst du eigentlich? wir zurück was denn schon Klaut? bist ja ein richtiger Workaholic. was bleibt mir übrig bei der miesen bezahlung du bist halt noch in der probezeit bald verdienst du mehr also ab nach hause ich bin soldat erster klasse man willst du einen? so das ist ein gutes zeichen dafür dass ich hier fertig bin nicht gut Upsala. entschuldigung so, wenn ich noch mal hier bin dann kann ich ja noch mal gucken ich habe die Gerüchte gehört von dem alles können wirklich alles ja, schwarz reif nach den habe ich schon nicht ne, zweimal gucken wir noch mal hier aber sieht gut aus 8000 dasprüchen <lacht> was ich nur irgendwie so ausrüstungsmäßig was mm Heimatmäßig -hmm. äh, meine ich eigentlich nicht, ne? Ich könnte mir ein paar Schirme holen. Um aufzustocken so, aber... Macher brauche mach, mach ich eigentlich nicht. Tschüss. Tschüss. Ach, hier ist eine Bank zum Heilen. Ich wollte schon sagen, gibt es nicht hier auch irgendwie so ein Ort, wo ich, ich weiß nicht, mich oh, so, uh, hochheilen kann? Schön, dass du mir einen Besuch ja habe ich schon. Hier habe ich auch schon alles, ne? Schau wieder mal rein. Und von dem einen Pfadfinder-Typen mir auch ne? keine neue war aufgetaucht oder so ne? oh, nein effizientes Blocken Luft ich oh, freue mich auf weitere Daten zu dann würde ich sagen ich bin hier fertig ne? in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Story da ist seine Türk-Kollege der wartet da immer noch äh, an diesen einen Gebiet den haben wir schon die ganze Zeit warten lassen. Ne? Schauen noch mal bei dem Mogrik vorbei und ja, ähm, dann sehen wir mal, warum der da rumhockt und irgendwie den Boden abschnuppert oder so. Das kann vielleicht nicht gut sein, ne? weil die Turks sind hinter Iris ja aus irgendeinem Grund und ja, mal mal. sie ist unglaublich dämlich aus in den Kostümen muss muss jetzt mal sagen, also ne? ich könnte noch hier so Moki Dinger farmen, aber ich das wirklich? Ich will nur Tschüss. Na gut, dann ich ein paar hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn es mit der Story weitergeht. Ich bleibe <lacht> mich als Zuschauen. Ich hoffe, euch hat gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte einen Like, ein Abo einen, einen, einen, einen, einen, einen, einen, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. We'll be